So, liebe Gemeinde, liebe Gäste, wir freuen uns heute wieder gemeinsam Gott zu dienen und Gottesdienst zu feiern, uns aufbauen zu lassen vom Heiligen Wort, uns belehren zu lassen und ermahnen zu lassen, heute durch das Wort, was gepredigt wird, damit wir, nach, damit wir diese Heiligung wirklich durchleben und nach Gottes Willen so rum auch streben. Und ihn erfüllen. Ähm, ja, lass uns zusammen aufstehen und mit Gebet beginnen. Heiliger Gott, der du mächtig bist und regierst und ja, der du Sachen zulässt und nicht zulässt, der du entscheidest über alles, was hier auf der Erde passiert, gnädigster Vater, niemand kommt dir gleich. Niemand kann dir etwas sagen oder dich in Frage stellen, heiliger Gott. Niemand kann von dir Rechenschaft verlangen, heiliger Vater. Du bist allmächtig, du bist der Herrscher, du bist der Richter, du bist gnädig und barmherzig, aber auch gerecht. Und auch wenn wir, die wir Sünder sind, nichts anderes als deine pure Gerechtigkeit verdienen, die keineswegs gut für uns aussehen würde, hast du dennoch... Alles dafür getan, dass wir auch deine Gnade bekommen können. Durch deinen Sohn Jesus Christus, der gestorben ist für Sünder, wie ich einer bin, gnädigster Gott, und der mir Zugang gibt zu dir. Und so können wir heute hier stehen und zu dir beten, dir Dank sagen, dich als unseren Herrscher anerkennen und flehen dich an. Bitte segne unsere Herzen, dass wir heute diesen Dienst, mein Vater, wirklich dir geben. Ja, zu dir machen, heiliger Gott. Dass alles, was heute hier geschieht, dir gefällt und wirklich für dich ist. Segne bitte uns dabei. Segne bitte alle unsere Geschwister, die heute nicht in der Versammlung sein können, heiliger Gott. Sei es, weil die verhindert sind, gesundheitlich, heiliger Gott, oder einfach vom Alter her und keine Kraft mehr haben, oder weil weil manchen vielleicht die Prioritäten falsch gesetzt sind oder andere Gründe, die wir einfach nicht kennen. Wir flehen dich an, bitte. Segne all sie, mein Herr, hilf ihnen bitte, wirklich auch geistlich weiterhin zu wachsen und diese Nahrung zu bekommen, die doch existenziell ist. Gnädigster Gott, bitte segne uns heute hier für diesen Gottesdienst, damit wir wirklich die wohlgefällig leben können. Amen. Zu den Ansagen gibt es heute ein bisschen mehr als sonst. Fangen wir an mit Hauskreis, der am Dienstag stattfinden wird um 17.30 Uhr. Und ich muss nochmal unterstreichen, es wird was Spannendes Neues geben. <lacht> Eine Art Themenwechsel, aber alles andere werdet ihr da erfahren. Also ja, am Dienstag um 17.30 Uhr findet wieder Hauskreis statt hier im Gemeindegebäude. Am Donnerstag gibt es das Gebet, Paula ist da, um 9 Uhr. Mhm. So, dann ist Donnerstag noch äh, Brü Brüdertreff, erstmal in einem engeren Kreis. Am, Sa am Samstag um 8 Uhr ist dann auch der allgemeine Brüdertreff, dazu seid ihr alle Brüder eingeladen. Ähm, ja, der findet dann wahrscheinlich wieder in der Cafeteria statt. Am Donnerstag ist Brüdertreff, ja, der im kleineren Kreis. Ja? Am Samstag um 8 Uhr morgens. Das ist der kleinere. Bei der, ich, da kenne ich die Uhrzeit nicht. Okay. Ja. Am Sonntag gibt es dann auch die Gemeindeversammlung. Bei dieser werden dann die später Getauften vorgestellt. Und am 30. Sonntag gibt es dann auch die Taufe dazu. Ähm, heute werden wir nicht vorlesen aus äh, Apostelgeschichte, sondern uns ein bisschen mit einem anderen sehr aktuellen und erfreulichen Thema beschäftigen. Wir haben unter uns Kinder zu sitzen, die, heute, die jetzt zur ersten Klasse in die Schule gehen. Die wurden eingeschult jetzt dieses Wochenende und auch noch mehr Kinder, die wieder in die Schule gehen und wir wollen die auch dazu ermuntern, da wirklich fleißig zu sein. Ich wollte noch ein bisschen was aus, aus der Bibel vorlesen und sagen. Und dann wollen wir auch die Erstklässler mit ein paar Geschenken überraschen und alle Kinder dann nochmal segnen. war jetzt ein bisschen spontan, aber es gibt eine sehr, sehr gute Stelle in der Bibel. Die ist in Römer, Kapitel 1, ab Vers 20. Wer mit aufschlagen kann, bitte aufschlagen. Römer 1, Vers 20. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, so dass sie keine Entschuldigung haben. Denn obgleich sie Gott erkannt haben, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und die nicht gedankt, sondern in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen. Und so weiter. Was sagt diese Stelle aus? Am Anfang, dass wenn wir rausgucken in die Schöpfung Gottes, dass wir eigentlich schon da viel haben, viele Punkte haben, um zu erkennen, es muss einen Gott geben. Denn diese Schöpfung ist wunderbar. dies sehr, sehr schwer zu verstehen, die ist kompliziert. Und die Bibel sagt, wenn wir das sehen, dann haben wir schon sehr viel, um zu erkennen, dass es Gott gibt, der das alles geschaffen hat. Keiner von euch würde eine Uhr draußen sehen, auf, auf, dem, auf dem Gehweg liegen, und würde nicht denken, okay, diese Uhr, die, die ist sehr kompliziert gemacht, vielleicht versteht ihr die nicht, und die ist aus Versehen von sich aus erstanden euch wäre sofort klar, es gibt einen schlauen Menschen, der diese Uhr gemacht hat. Genauso die Natur. Es ist sehr kompliziert, wirklich schwierig zu verstehen, super interessant. Und wenn wir das alles angucken und mehr und mehr verstehen, dann können wir auch mehr und mehr erkennen, was für einen wunderbaren Schöpfer wir haben. Und das kann auch passieren in der Schule, wenn ihr Sachen dazulernt. Sei es Mathematik wie Gesetzmäßigkeiten, was es für Gesetzmäßigkeiten gibt, welche Perfektion und Brillanz dahinter steckt. Sei es Sprachen, wie ist es zu Sprachen gekommen, die ihr lernen werdet. Wieso wollen sich Menschen ausdrücken? Was haben die sich da ausgedacht? Wie denken Menschen? Sei es Biologie, wie ist Leben entstanden? Wie funktionieren Pflanzen, wie funktionieren Tiere? Sei es Physik, wie funktionieren Dinge allgemein? Wie können wir das beschreiben? Sei es Chemie. Und so weiter. Super, super spannend. Doch leider, Kinder, muss ich euch warnen. Denn hier steht geschrieben, nicht nur von den Menschen, die in die Natur schauen und viel davon kennen und sagen, wow, es muss einen Gott geben. Viele von den Begründern dieser Sachen, die ich erzählt habe, dieser Fächer, wie Mathematik, Physik, Chemie und so weiter, das waren Leute, die tatsächlich geschaut haben, und Gott gedankt haben. Zum, habt ihr zum Beispiel ein Teleskop gesehen? Habt ihr schon mal ein Teleskop gesehen, jemand? Einer der Männer, Kepler hieß er, er, hat gesagt, das Ding habe ich und jetzt schaue ich in die Sterne und ich sehe, das ist noch viel mehr. Und ich will Gott preisen und loben, weil ich erkenne, wie mächtig der ist, wie wunderbar er alles geschaffen hat. Das könnt ihr genauso nutzen in der Schule. Egal was ihr lernt, ihr könnt erkennen, Gott ist so wunderbar. Und ihr habt auch eine Verantwortung, gut zu lernen. Ihr seid da und das ist eure Pflicht. Ihr könnt nicht einfach sagen, ich habe keine Lust, in die Schule zu gehen, ich habe keine Lust, das zu lernen, das ist uninteressant. Gott gibt euch die Möglichkeit, zu lernen. Viele Kinder haben das nicht. Und auch zu erkennen, wie wundervoll er ist, durch das, was ihr lernt. Leider muss ich euch aber warnen, denn es werden auch diesen kommen, die, obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihn nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen, in ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Und weiter steht geschrieben, sie haben nicht den Schöpfer geehrt, sondern die Schöpfung. Und davor muss ich euch warnen. Das wird leider in der Schule auch beigebracht. Alles ist aus nichts entstanden. Oder die Evolution und dies und das. Seid wachsam, passt auf, fragt eure Eltern. Schule kann was sehr Wunderbares sein, aber auch die Lehrer können manchmal komische Sachen bringen. Fragt oder denkt nach. fragt alles. Macht es so Sinn? Fragt doppelt. Gott, die Bibel lehrt uns, dass Gott die Welt geschaffen hat. Es gibt eine andere Lehre, die sagt, alles ist aus dem Nichts passiert. Kann ich Lego einfach so hinschmeißen, so diesen Müll da lassen im Zimmer, den, ich, den keiner von euch aufräumen will wahrscheinlich und warten und warten und warten und vielleicht nach 30 Jahren, nach 40 Jahren wird ein wunderbares Häuschen da draußen stehen. Wer glaubt von euch sowas? Ich auch nicht. Nun, dabei wollen wir es belassen. Es ist wunderbar, dass ihr in die Schule geht, Lernt, lernt, wie die Welt funktioniert und vergesst nicht, wer die Welt geschaffen hat und dankt ihm dafür. Seid froh und ihr werdet so viel Segen bekommen. Liebe Gemeinde, ich äh, freue mich, heute hier wieder sein zu dürfen. Wir äh, werden heute weiterhin äh, Gottes Wort aufschlagen und darüber nachsinnen. Wir waren die letzten ein paar Predigten, wo wir zusammen überlegt haben, hatten wir Galaterbrief untersucht im ersten Kapitel, die Verse 11 und 12. Und da stand geschrieben, ich lasse euch aber wissen, Brüder, dass, das, dass das von mir verkündigte Evangelium nicht von Menschen stammt. Ich habe es auch nicht von einem Menschen empfangen noch erlernt sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. In Versen davor hat mir gelesen, wie Paulus sehr kategorisch eine Ankündigung macht, wo er sagt, es gibt nur ein Evangelium. Und alle Versuche, dieses Evangelium zu manipulieren, zu erweitern, zu verbessern, führen dazu, dass die das verfälschen und ähm, dagegen ist Paulus kategorisch, also er geht äh, sehr kategorisch, sehr restriktiv äh, dagegen vor und verkündigt einen äh, ein Fluch auf jeden, der das versucht, der das versucht zu machen. Und das klingt äh, erstmal sehr, sehr hart, sehr streng und hier in diesen Versen, hat man gesagt, gibt er die Begründung, warum er so, so kategorisch ist, äh, weil er das weiß, dass dieses Evangelium, was er verkündigt hat, das ist nicht etwas, was er selbst erschlossen hat, das ist nicht einfach Ergebnis seiner Recherchen oder seiner Meinung ist, sondern das ist das, was Jesus ihm gelehrt hat, persönlich. Und deswegen steht er sehr fest auf diesem Grund und verkündigt und sagt, es gibt keins, kein anderes Evangelium, außer das, was ich verkündigt habe, weil ich das von Jesus empfangen habe. Und da hatten wir angefangen, das ist jetzt mal gut zu wissen für uns, aber wir hatten dann angefangen zu überlegen, wie schön ist es doch für Paulus gewesen, dass Jesus persönlich zu ihm gekommen ist und ihn gelehrt hat. Und dann hatten wir gesagt, heutzutage, wir treffen vielleicht ein anderes Problem in unserem Leben, wo wir ganz viele Meinungen, ganz viele Streitfragen über das gleiche Schrift, über, die gleiche, über das gleiche Buch, über, die gleiche, über das gleiche Heilige Schrift vorfinden. Und das kann uns frustrieren. Und da kann der Wunsch in uns aufkommen, ach, wäre das doch schön, wenn wir genauso wie Paulus damals von Jesus persönlich gelehrt würden. Und wir hatten die letzten paar Predigten darüber geforscht, und auch ein bisschen in die Geschichte geschaut und alles, was es so gibt. Es gibt nämlich Lehren, die versuchen, genau diesen Wunsch zu befrieden und zu sagen, ja, du möchtest von Gott persönlich gelehrt werden, du möchtest diese besondere Nähe Gottes verspüren und das ist das Wichtigste, was im Christenleben überhaupt ist. Du musst dich so reinigen, so sehr Reinigen von der Sünde, die dich von Gott trennt, dass du endlich irgendwann in so eine spezielle, in so eine spirituelle, äh, besondere spirituelle äh, Empfindung bekommst. Und das wird als Gottesnähe äh, bezeichnet. Wir haben von der Mystik äh, gesprochen und äh, von, der, von dem Ansatz und von dem Ziel, äh, was eigentlich sehr gut und sehr wohl klingt für uns, ich möchte wieder Gottesnähe erlangen. Das, was ich, beziehungsweise das, was die ersten Menschen verloren hatten damals, das möchte ich wieder haben. Und das ist gut, weil wenn Mensch mit Gott vereint ist, das ist quasi das Ziel. Darauf müssen wir uns quasi in unserem Christenleben abmühen und darauf müssen wir streben. Das ist unser Ziel. Und wir haben geforscht, wir hatten auch das die Schrift aufgeschlagen und gesehen und geschaut, dass obwohl das eigentlich ein sehr lobenswertes und ein edles Ziel ist, der Weg, der vorgeschlagen wird, der Weg der Mystik, um diese Gottesnähe wieder zu erlangen, das ist nicht von Schrift unterstützt. Das wird nicht von Schrift unterstützt. Das ist, hatten wir gesehen, das wird als selbstgewählter Gottesdienst genannt. Das ist der Weg, was der Mensch selbst für sich äh, erwählt und denkt, durch meine Opfer, durch meine Bereitschaft, etwas zu entsagen, durch meine Selbstkasteiung, durch Leiden, die ich mir zufüge, das zahle ich alles, um als Lohn diese Gottesnähe zu bekommen. Und wir hatten gesehen, diesen Weg schlägt uns Gott nicht vor und wir sind nicht imstande, wir, sind, wir haben nicht diese Befugnis, diesen Weg selbst für uns zu wählen. Dieser Weg, hat wir gesehen, ist der Jesus, der zu Gott führt und nichts anderes, nicht unsere, selbst, selbst, selbst, also unsere eigenen Einstrengungen, die wir unternehmen können. Und wir haben auch gesehen, dass von dieser, von dieser Bewegung, von dieser Lehre, von der Mystik, auch gewisse Gefahr ausgeht, weil das den Anschein von besonderen von besonderer Weisheit, von besonderer Geistlichkeit auf uns quasi, ja, naja, dieser Anschein auf uns äh, wirken kann, wir, wir könnten denken, dass diese Menschen, die sind besonders Gott nahe und besonders Gott geweiht, weil sie so viel geben, weil sie so viel opfern. Und ähm, dieser Eindruck oder genau dieser Eindruck, wenn es in uns entsteht, kann auf uns diese Anziehungskraft ausüben, dass wir vielleicht auch in, die, in den ähnlichen Weg werden gehen wollen. Und hatten wir aber auch gesehen, dass es nicht der Weg, der Gott uns vorschlägt, der Gott uns vorschreibt, sondern dass es Gott äh, selbst erwählter Gottesdienst, was Gott ganz klar ablehnt. Das ist nicht das, was er von uns erwartet. Und heute werden wir etwas weiter ausholen, etwas weiter in diesen Versen auch verweilen und werden darüber sprechen. Mag sein, dass für manche diese Mystik, diese Lehre vielleicht nicht so zugänglich ist oder nicht so die Gefahr darin gesehen wird, aber wenn wir heute, wenn wir irgendeinen christlichen Kanal im Fernsehen oder wenn wir YouTube -Videos, äh, uns YouTube-Videos anschauen, da gibt es eine Fülle von Predigten und Predigern, die heute auch äh, von sich behaupten, dass äh, Jesus heute sie persönlich auch lehrt. Dass sie von ihm, von Jesus, diese persönlichen Offenbarungen heutzutage auch empfangen. Genauso, genau da, genauso wie damals der Paulus das getan hat und das wird auch behauptet, dass Gott heute genauso wirkt und genauso sich offenbart, seinen Willen, seine Wahrheit genauso offenbart wie damals bei Paulus. Und die Frage, die wir uns stellen werden, ist es so: Lohnt es sich für uns nach solchen persönlichen Offenbarungen, die uns quasi angekündigt oder die uns gezeigt werden? die uns gepredigt werden, dass es so gibt, lohnt es sich für uns, diese Offenbarungen zu suchen, danach zu streben, auch diese zu bekommen, zu erlangen? Wird das unserem geistlichen Leben gut tun? Wird es das fördern oder eher schädigen? Das sind die Fragen, die wir uns heute, womit wir uns heute beschäftigen werden. Und heute gepredigt hatte ich so betitelt, Tote Buchstaben oder lebendiges Wort? Tote Buchstaben oder lebendiges Wort? Der Hauptgedanke von der heutigen Predigt <hör> habe ich versucht, mit einem Satz auszudrücken. Wenn wir andere Quellen der Wahrheit zulassen außer der Schrift, werden wir Schaden in unserem geistlichen Leben erleiden. Wenn wir, unsere, wenn, wenn wir andere Quellen der Wahrheit zulassen außer der Schrift, werden wir Schaden in unserem geistlichen Leben erla erlangen oder erleiden. Also wir werden heute über unsere Einstellung oder wie nehmen wir die Bibel wahr, darüber werden wir sprechen und ähm, erstmal können wir überlegen, wenn wir vergleichen jetzt die Bibel und diese neuen Offenbarungen, die wir heute sehen, als ob die erscheinen, als ob Gott diese Offenbarungen besonderen Menschen heutzutage auch gibt, wenn wir vergleichen, warum können diese neuen, neuen Offenbarungen für uns attraktiv werden. Wir hatten das schon beim letzten Mal gesagt, diese Motivation kann hier auch genauso äh, greifen, wo wir sagen, wir möchten endlich frei sein von, äh, von Ungewissheit. Wir möchten eine unfehlbare und unmissverständliche Quelle der Wahrheit haben. Und wer Gott zu mir spricht, wenn Gott mir eine Offenbarung gibt, dann ist das die Wahrheit. Weil das kommt direkt von Gott und da kann nichts äh, schief und nichts falsch sein. Und wenn wir solche Zeugnisse hören, dass Jesus zu einem kommt und mit ihm spricht, ihn direkt lehrt, ihn anweist, dann ähm, weiß nicht, ob, Sie, äh, das, ob ihr das schon äh, gehört habt, solche Zeugnisse, solche Prediger, die das von sich behauptet oder das äh, von sich behaupten. Ich hatte mehrere äh, solche Ansagen schon gehört. Und wenn wir das hören, dann könnten unter Umständen unsere Versuche, die Schrift zu lesen, sie zu verstehen, sie zu begreifen, etwas daraus zu nehmen, etwas daraus zu holen für uns, wenn wir das vergleichen mit dem, was die Menschen proklamieren, Gott hat mich gelehrt und wir versuchen hier irgendwas zu finden, das kann uns irgendwie vielleicht irgendwie so ein bisschen kümmerlich vorkommen und schwach, dann werden wir solche Lehrer, wenn die das von sich behaupten, es gibt die Gefahr, dass wir auf sie aufsehen, die von Christus direkt gelehrt werden und vielleicht unter Umständen auch das Gleiche wünschen, wie diese, dass wir genauso wie diese Menschen, die von sich solches behaupten, dass wir genauso gelehrt werden. Ich Denke noch dran, eine Zeit lang, also einige Jahre zuvor, hatte ich einen Autor sehr gerne gelesen, seine Bücher. Er hieß John Beaver. Er ist ein charismatischer Autor und man muss ihm zugute halten, dass seine Bücher sehr viel auch Wahres beinhalten. Er hat sehr deutliche Kritik auch geübt an manchen Praktiken, die in charismatischer Bewegung, in den charismatischen Kreisen praktiziert werden. Er hat sehr streng und sehr viel mit Beispielen gegen die falsche Prophetie zum Beispiel gepredigt oder gesagt und seine Bücher hatten auch sehr viel, oder hatten sehr viel mit Gottesfurcht zu tun und er hatte darauf quasi sehr viel Wert gelegt und dazu berufen und es hat eine sehr gute, eine sehr große Wirkung auf mich gehabt, wo ich mich auch so ein bisschen, ja, naja, so mehr zu Gott gezogen fühlte. Das Ding ist aber, danach kommen, beziehungsweise diese ganzen Wahrheiten, diese ganzen guten, durchaus guten Sachen, die sind dann übersät mit solchen Ankündigungen und Sachen, wo er sagt, Gott hat zu mir, oder Jesus hat zu mir gesagt. Oder der Heilige Geist hat mir gesagt. Und da wird geschrieben, Doppelpunkt, Anführungszeichen auf, und da kommt direkte Rede. So, so hat Gott zu ihm gesagt. Das wird als direkte Rede auch wiedergeben. Und ich weiß noch, die Wirkung, die das auf mich damals hatte, dass ich dachte, wow, wow. Wie schön ist das denn? Gott spricht zu ihm so direkt. Er kann es hören und ich nicht. Ich bin so schwach, ich bin so... Und er ist so, so weit. Ich möchte doch auch genauso sein und genauso äh, nah bei Gott sein, dass ich seine Stimme hören kann. Das weiß ich noch. Also diese Wirkung hatte ich, beziehungsweise hatte er auf mich. Und wenn... Wir solchen Lehrern, wenn wir uns öffnen, wenn sie Vertrauen bei uns gewinnen, wenn wir zutraulich werden zu denen, dann ist die Gefahr groß, dass unsere Aufmerksamkeit darunter leidet, dass wir äh, quasi ein bisschen abstumpfen und plötzlich werden da ganz andere Lehren noch ins Spiel gebracht. Darüber werden wir vielleicht noch ein bisschen später. Ähm, noch ein bisschen genauer sprechen. Also die Vorstellung, dass Jesus uns persönlich heute lehrt, das kann sehr attraktiv und sehr geistlich auf uns wirken und das verspricht uns genau von dieser Ungewissheit, dass wir verspüren, manchmal wenn wir Bibel lesen, wenn wir unterschiedliche Kommentare lesen, von dieser Ungewissheit uns zu befreien, dass wir in Gottes Willen unmissverständlich erkennen können. Das könnte ein Grund sein, warum uns diese persönlichen Offenbarungen äh, attraktiv sein können oder attraktiv auf uns wirken können. Und noch eine Sache, äh, wo ich denke, das könnte auch äh, gewisse Wirkung oder äh, zu beachten sein, das ist unsere Erfahrung, wenn wir überlegen, wir leben, wir werden in diese Welt geboren, wir wissen noch nichts oder gar nichts und wir erkundigen die Welt, wir erforschen und wir begreifen die Welt immer, immer, immer und immer mehr. Und was benutzen wir dafür? Wir benutzen dafür unsere Sinne. Wir, als wir noch klein sind, sind wir eher dann auf Schmecken angewiesen, ja? alles in den Mund stecken, das ist uns irgendwie so sehr zugänglich, schmecken, sehen, riechen, tasten, also diese Organe, die wir haben, damit erforschen wir die Welt und das, was wir damit quasi erforscht haben, das gilt für uns, das ist dann die Wahrheit, das ist quasi das, was das ist unsere Realität, damit verbinden wir uns. Das ist quasi die Quelle, das ist der Grund, womit wir unsere Umgebung und unsere Welt begreifen, womit wir das erkunden und für uns quasi ähm, diesen Wissen darüber erlangen. Und es besteht die Gefahr, dass wir diese Erfahrung, dass wir mit unseren Sinnen die Wahrheit erkennen, dass wir das auch auf die geistlichen Dinge und auf die geistlichen Fragen übertragen. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr ähm, auch schon solche Erfahrungen gemacht habt, wenn ihr mit solchen Leuten spricht, die davon überzeugt sind, dass Gott auch heute direkt mit Menschen spricht, dass er neue Offenbarungen auch austeilt und neue Offenbarungen gibt. Und wenn er versucht mit Schrift äh, zu begründen, dass, es, äh, dass die Gottes Offenbarung ist mit Jesus und mit der Schrift, die abgeschlossen ist, die ist schon vollständig, die bedarf es nicht mehr zu erweitert erweitert zu werden, dann kommt sehr oft als Gegenargument, aber du spürst es nicht. Und ich spüre das. Ich habe diese, diese, dieses, diese Erfahrung, dass ich irgendwas höre oder ich irgendwas verspüre in mir und das ist da in mir. Ich spüre das. Deswegen ist es wahr, weil ich das habe, weil ich das spüre. Und das ist genauso diese Parallele wie in der physischen Welt. Durch unsere Sinnesorgane, das, was wir erfasst haben, das ist die Wahrheit. Das versuchen wir auch in, der geistlichen, in den geistlichen Fragen genauso zu handeln und sagen: Das, was ich spüre, und wenn ich das spüre, dann ist es wahr, dann ist es so, weil ich das habe, weil ich davon, weil ich diese diese, diese Gefühle in mir habe. Und ob das jetzt die richtige Quelle der Erkenntnis oder ob das der sichere Weg ist. Wir werden auf jeden Fall versucht, auch diese auf der gleichen Art und Weise diese göttliche Wahrheit zu erfahren und uns wird gesagt, dass die göttliche Berührung, dass es das, was wir diese Leute behaupten, das, was wir erleben, das macht Gott in uns, das führt Gott, beziehungsweise das gibt uns Gott diese Erlebnisse. Und deswegen, ich spüre das und deswegen ist es wahr. Und das kann für uns genauso eine, ein Punkt sein, wo wir dieser Gefahr ausgesetzt werden können, auch danach zu streben. Weil das uns bekannt, das ist Vertrauens, das ist vertraut, das ist uns vertraut. Das Problem dabei ist, dass äh, wenn, wir doch, wenn wir anfangen, doch in diese Richtung zu gehen, wenn wir anfangen, wenn wir zulassen, dass noch andere Quellen der göttlichen Wahrheit existieren, außer der Schrift, außer der Bibel, wird uns äh, unweigerlich auch unsere Wahrnehmung, welche wir auf Bezug zu Schrift wenn, welche wir, wie wir die Schrift wahrnehmen, wird das verändern, wird das beeinflussen auf jeden Fall. Und die Autorität der Schrift wird in unseren Augen sehr wahrscheinlich leiden und sinken. Wenn wir tatsächlich für möglich halten werden, dass Gott heute auch direkt lehrt und seine Wahrheit direkt an uns offenbaren kann, wie werden wir dann nochmal, wenn wir vergleichen, wie werden wir dann diese, unsere Versuche wahrnehmen, diese, seine Wort zu studieren, seine Wort zu versuchen, zu verstehen. Sehr wahrscheinlich werden wir versucht, dann die Bibel, dieses geschriebene Wort, im Vergleich zu diesem offenbarten Wort als etwas Niederwertiges als tote Buchstaben zu betrachten im Vergleich zu diesem lebendigen Wort, was der Gott hier und mir direkt neu ausspricht. Und wenn wir von diesen toten Buchstaben sprechen, dann können uns auch bestimmte Verse vorgeführt werden, wo da auch steht, wo dieser Vergleich zwischen Geistigen und den toten, zwischen Geist und toten Buchstaben äh, gezogen wird, dieser Vergleich, und tatsächlich, wenn wir zum Beispiel 2. Korinther ähm, 3, den zweiten Teil des sechsten Verses aufschlagen, da wird geschrieben, denn der Buchstabe tötet, aber der Geist, macht lebendig. Der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Und es gibt auch eine Parallelstelle in Römer 7, 6, wo Paulus auch das also Ähnliches ausspricht. Und wenn wir das so betrachten, und dann wird uns gepredigt und gesagt, was sind dann die toten Buchstaben? Na, das ist dieses alte, dieses geschriebene Wort, was einmal ausgesprochen wurde, aber das ist jetzt einfach nur da, das ist äh, einfach nur tote Buchstaben. Die sprechen ja nicht, die sind einfach einfach da. Und was ist der Geist an der Stelle? Aber Geist, das ist ja diese neue geistigen Offenbarungen, wo Jesus mir persönlich jetzt lebendig sein Wort ausspricht. <lacht> Wenn wir aber genauer nachschauen, wenn wir äh, das richtig im Kontext betrachten, dann können wir sagen, dass diese Behauptung bzw. diese Deutung der tote Buchstabe und der Geist, der geistige Teil hier, das ist falsch. Es <lacht> ist auch ein schönes Beispiel, wie wenn man ein Vers aus dem Kontext ausreißt und das deutet, das, wie es einem passt aktuell, wie daraus falsche Lehren entstehen können. Lasst uns deswegen diesen Vers jetzt nochmal im Kontext sehen. Wir lesen genau hier, der tote Buchstabe und der Geist, die sind zwei Begriffe, werden hier gegenübergestellt, die werden verglichen und äh, gegenübergestellt, und was ist der tote Buchstabe und was ist der Geist an der Stelle. Lasst uns die, ähm, den ganzen, äh, die ganze Passage lesen, die Verse von 6 äh, bis 8. Hier wird geschrieben, der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes, denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Wenn, aber der Dienst des Toten, des, äh, wenn es aber der Dienst des Todes durch ins Stein gegrabene Buchstaben von solcher Herrlichkeit war, dass die Kinder Israels nicht in das Angesichts Moses schauen konnten wegen der Herrlichkeit seines Antlitzes, die doch vergänglich war. Wie sollte, dann, wie sollte dann nicht der Dienst des Geistes von weit größerer Herrlichkeit sein? Hier spricht Paulus nochmal und wir sehen jetzt im Kontext betrachtet ganz genau, was er unter den Buchstaben meint und was ist der Geist oder der Dienst des Geistes. Wir sehen die Buchstaben hier nochmal im Kontext Gegenüberstellung von den Buchstaben und des Geistes und der Geist. Was sind die Buchstaben? Da sind durch äh, ins Stein gegrabene Buchstaben. Was waren das für Buchstaben, die im Stein gemeißelt oder gegraben wurden? Was meint er damit? Welche Buchstaben könnte das gewesen sein? Genau, das sind die Gesetztafeln, steinerne Tafeln, wo Buchstaben von Gott und dann später von Mose eingraviert wurden, eingetragen wurden. Das sind die Buchstaben, die in Stein gegraben wurden. Damit meint Paulus an der Stelle tatsächlich Gesetz. Er meint hier nicht das geschriebene Wort Gottes, sondern das Gesetz. Und was macht der Gesetz an sich? Er dient nicht zum Leben, sondern diese Buchstaben, die töten. Weil die, äh, das, wozu Gesetz gut ist, das ist die Erkenntnis der Sünde und Anklagen der Sünde. Und das führt dazu, dass ich Sünde erkenne. Und das proklamiert auch, dass diese Sünde mit Tod bestraft wird. Diese Buchstaben führen an sich zum Tod. Und das ist richtig, weil genau das macht auch das Gesetz. Und an anderer Stelle wird hier von Geist gesprochen. Und in welchem Zusammenhang wird immer diese Gegenüberstellung gemacht? Und in Vers 6 sehen wir, dass Paulus spricht, dass Gott uns zu Dienern des Neuen Bundes gemacht hat. Nicht des Buchstaben, sondern des Geistes. Also Geist wird hier mit dem Neuen Bund verglichen. Also meint Paulus hier mit dem Geist den Neuen Bund. Und vergleicht das mit dem Alten Bund, mit dem Gesetz also spricht Paulus an dieser Stelle von Geist, das lebendig macht. Er spricht hier von Evangelium an dieser Stelle, was uns, was Geist Gottes verwendet, um uns den lebendigen Glauben zu schenken und uns Leben zu schenken. Also können wir festhalten, dass an dieser Stelle in keinster Weise Paulus davon spricht, dass er sozusagen lehrt, Seid genauso wie ich in dem Sinne, strebt geistige neue Offenbarungen, weil das ist geistlich, das ist besser als diese toten Buchstaben, die damals irgendwann in der Bibel geschrieben, in der Schrift geschrieben wurden. Das ist falsch, das ist falsche Interpretation. Paulus spricht, hin, spricht hier von den toten, toten Buchstaben des Gesetzes, die den Tod gebracht haben im Vergleich zu dem neuen Bund, das Geist bewirkt durch das Evangelium in uns. Und das Gleiche, wenn er zu Hause nochmal nachschlagen könnte oder wollt, in Römer 7, Verse 5 und 6, können wir sehen, dass das Gleiche, die gleiche Parallelen, beziehungsweise der gleiche Vergleich wird da genauso auch bezogen und gebracht von Paulus. Also, eine solche Gegenüberstellung von den neuen Offenbarungen, die angeblich von Gottes Geist kommen und, des, und dem geschriebenen Wort Gottes mit der Behauptung, dass die neuen Offenbarungen überlegener und höher sind, weil sie lebendig sind und das Wort Gottes, geschriebene Wort Gottes äh, tote Buchstaben darstellen. Diese Behauptung wird von der Schrift nicht unterstützt. Wir dürfen auf keinen Fall, die in der Schrift festgehaltene und aufgeschriebene Offenbarung Gottes für tote Buchstaben halten, sondern wir Wissen auch von der Schrift verkündigt, dass das das lebendige Wort Gottes ist, was mächtig ist in unserem Leben, was auch der Heilige Geist, der Geist Gottes verwendet, um in uns zu wirken und uns zu verändern. Und jetzt lasst uns nochmal überlegen, welchen geistlichen Schaden wir nehmen können, wenn wir es doch zulassen, wenn wir, wenn durch bestimmte Prediger, wenn irgendjemand uns äh, doch einen Zugang zu uns gefunden hat und diese, diesen Gedanken, dieses Gedankengut in uns dann doch platzieren konnte, dass wir doch offen sind für die, offene, für die äh, neuen Offenbarungen, wenn wir doch äh, zu äh, das ermöglichen oder das für möglich halten, dass Gott äh, heute auch direkt durch neue Offenbarungen sprechen kann, welchen äh, Schaden, welchen Schaden, welchen geistlichen Schaden wir davon tragen können. Das erste, was ich äh, da in diesem Zusammenhang sehe, ist die Enttäuschung. Wenn tatsächlich solchen, diesen Autoren gelungen ist, dass wir denen Glauben schenken, dass Gott wirklich zu, zu ihnen direkt, zu denen direkt spricht und sie direkt lehrt. Was werden wir dann machen, wenn diese Autoren dann plötzlich anfangen, darüber zu sprechen, dass Sprechen in Zungen zum Beispiel, dass es auch eine sehr wertvolle Geschichte ist, dass es sehr nützlich und sogar erforderlich ist für unser geistliches Leben, für den geistigen Wachstum. Wenn wir schon offen sind, wenn wir schon das zugelassen haben, dass Gott zu diesen Menschen spricht, dann ist es eine große Gefahr. Wir stehen vor der Ausfall. Was müssen wir denn machen, wenn wir, denn, wenn wir glauben, tatsächlich, dass Gott zu ihnen gesprochen hat, dann Müssen wir irgendwie auch in diese Richtung gehen, weil sie das sagen. Und ähm, das ist gefährlich, weil wir dann plötzlich ähm, Irrtümer für die Wahrheit halten können. Und das wird uns ganz gewiss schädigen. Ähm, genau auch in diesem, ich habe noch äh, ein Beispiel äh, behalten von, aus diesen Büchern von dem Autor, das ich, das ich äh, davor genannt hatte, er hat ja auch diese Kritik an dieser falschen Prophetie äh, geübt. Und ein Beispiel hatte ich, äh, weiß ich so, hat sich eingebrannt so ein bisschen, äh, hatte ich behalten. Er hat von einem äh, jungen Mann gesprochen, der plötzlich von irgendwo ein Gottes Wort empfangen hat. Irgendjemand hat zu ihm gesagt: Gott sagt, du sollst für ihn fliegen. Oder du sollst, also Gott sagt, du sollst für mich fliegen. Fliegen, okay. Dieser junge Mann, der war gottesfürchtig. Und wenn es Gottes Wort ist, dann muss ich das, das machen. Ich muss dann dem gehorchen. Und dann ging er hin, er ging, zu, ging zur Flugschule, er ließ sich zu einem Piloten ausbilden. Er hatte Theorie, er hatte sehr viel Kosten, quasi das Ganze hat sehr viel Kosten verursacht. Er musste quasi diese Stunden bezahlen. Er musste dann auch Flugstunden nehmen. Und das Ganze war insofern so schlimm, weil dieser junge Mann Höhenangst hatte. Und alle diese, alles, was da damit zu tun hatte, hat ihm sehr viel Leid zugefügt, hatten sehr viel Schmerzen äh, zugefügt, weil das hat, äh, ja, wie gesagt, das, äh, das war ihm sehr, sehr schwer gefallen. Und nach einiger Zeit stellt sich heraus, nein. Das war doch kein gottes wort Das war doch nicht der Wille Gottes, was für sein Leben, was Gott für ihn wollte. Und jetzt könnt ihr vorstellen, was in, dem, in diesem jungen Mann, was in seinem Inneren, wie, es, wie er sich fühlen sollte. Er hat so viel erleiden müssen, er hat so viel investiert und das war alles umsonst. Das war doch nicht der Wille Gottes. Und das, also was kann dieser junge Mensch, junger Mann, und was kann jeder, der in solche Situationen kommt, was kann er dann von Gott denken? Mal ja, mal nein. Was soll das? Warum? Warum das Ganze? Und das ist sehr schmerzhaft, wenn solches, solche Ereignisse, wenn solches passiert. Und das ist leider die Erfahrung von vielen, die auch, wie gesagt, sehr schmerzhaft ist. Und dieser Gefahr setzen wir uns aus, wenn wir diese Quellen der Wahrheit für uns akzeptieren, die andere sind als Wort Gottes. Ähm, noch weitere, äh, weitere Gefahr oder Schaden, was wir noch erleiden können. Das ist die fehlende, bleibende geistliche Veränderung. Wenn wir tatsächlich anfangen, Gottes geschriebene Wort für tote Buchstaben zu halten, dann trennen wir uns von der Quelle unserer tatsächlichen geistlichen Veränderung. In 1. Thessalonicher Brief, im zweiten, im zweiten Kapitel, Vers 13, steht geschrieben, darum danken wir auch gott unablässig dass ihr als ihr das von uns verkündigte wort gottes empfangen habt es nicht als menschenwort aufgenommen habt sondern als das was es in wahrheit ist als gottes wort das auch wirksam ist in euch die ihr gläubig seid davon spricht Paulus hier an dieser Stelle er spricht, dass die Thessalonicher dieses verkündigte Gotteswort, sie haben das empfangen. Und die haben das nicht als Menschenwort, sondern als Gotteswort empfangen. Das war das, was Paulus dort gepredigt hat, dieses Evangelium, das ist nichts anderes, als wir heutzutage auch aufgeschrieben haben auf den, also in der Bibel, in der Schrift auch vorfinden. Es ist das Gleiche. Und dieses Wort, was sagt der Paulus? Dieses Wort ist wirksam. Und dieses Wort ist, das wirkt in euch. Und wir, wenn wir andere Stellen lesen, Gott bewirkt die Veränderung in uns, er bewirkt unsere Transformation, er bewirkt das, dass wir ähnlich werden dem Jesus, dem äh, unserem Herrn und das geschieht durch die Anwendung des Wortes und dieses Wort ist wirksam in uns, aber nur dann, wird hier gesagt, wenn wir das als Gottes Wort nehmen und nicht als Menschenwort, würden wir das, oder würden die Thessalonicher damals dieses Wort, was Paulus gepredigt hat, als Menschenwort wahrnehmen, als die Lehren, die damals auch sehr verbreitet waren von irgendwelchen äh, Philosophen, die Menschen waren, dann würden sie dann bereit sein, für das Evangelium zu leiden, das, was äh, da auch geschrieben wird, würden sie dann bereit, äh, wirklich dann altes Leben aufzugeben und Neues anzufangen. Das wäre doch einfach eine Lehre unter den vielen. Aber nein, die Thessalonicher haben dieses Wort als Gotteswort aufgenommen, wahrgenommen und deswegen konnte dieses Wort auch durch den Glauben in ihnen wirken. Und diese Wirkung, das ist sehr wichtig, das ist dann genau diese Grundlage von der geistigen Veränderung, von dem geistigen Wachstum. Und diese Grundlage entbehren wir, bzw. das verlieren wir wenn wir sagen, Gottes Wort ist einfach der tote Buchstabe, und wir müssen geistige neue Offenbarungen suchen, was höherwertig ist. Also, welche Gefahren und welche Schaden können wir nehmen, wenn wir so denken, wenn wir anfangen, so etwas so zu denken? Ist die Enttäuschung und Verlust des, der Grundlage der geistigen Veränderung und nicht zu guter Letzt können wir auch festhalten und fest oder sagen, dass wenn wir das zulassen, dass Gott heute auch durch andere Quellen spricht als als die Schrift, wir haben gesagt, die Motivation dazu könnte sein, wir möchten uns von der Ungewissheit befreien, aber in Wirklichkeit befreit es uns in keinster Weise von der Ungewissheit, sondern das stürzt uns in eine noch größere Ungewissheit. Warum Warum kann es sein, oder wie kann es sein? Es mag sein, dass wenn wir solche Erfahrungen gemacht haben, wenn wir glauben, etwas direkt von Gott empfangen zu haben, dann kann es eine Zeit lang eine sehr Euphorie in uns auslösen. Weil wir denken, ja, Gott ist so nah, er hat wirklich dann zu mir gesprochen und wir halten das fest, als ob das etwas sehr Kostbares und Wertvolles ist und wir glauben fest daran, das ist die Wahrheit. Aber was tun wir dann, wenn da ein anderer Mensch kommt und er ist genauso begeistert, er ist genauso euphorisch, er hat genauso ein Wort von Gott empfangen, aber er spricht von ganz anderem, von was ganz anderem. Seine Offenbarung ist andere als meine. Gott hat zu ihm was anderes gesprochen. Wahrscheinlich in der gleichen Sache. Was mache ich dann? Wo ist die Wahrheit? Ich glaube zwar, ich habe ja zwar geglaubt, ja, Gott hat zu mir gesprochen. Aber da kommt ein anderer und sagt, aber Gott hat zu mir gesprochen, das andere. Und da haben wir noch eine noch größere Ungewissheit. Wo ist Gott? Habe ich mich geirrt? Irrt er sich wir haben gar keine Grundlage dann festzuhalten oder festzustellen, wo ist tatsächlich die Wahrheit. Weil alles bleibt dann oder wird dann plötzlich subjektiv. Die Schrift ermahnt uns, dass unsere Herzen überaus trügerisch und bösartig sind und deswegen ist es sehr gefährlich, wenn wir uns auf irgendwelche Gefühlserfahrungen verlassen wollen und denken, dass Gott zu uns auf diesem Wege gesprochen hat. Das ist sehr gefährlich, genau aus diesem Grund. Wir können uns predigen, wir können uns Offenbarungen oder Prophetien selbst auf Sagen aufzeigen, weil wir das einfach nur das hören wollen. Und unsere Enttäuschung, bzw. sorry, so wie wir die Schrift wahrnehmen, so wie wir dazu stehen, beeinflusst letztendlich auch das, wie wir Gott wahrnehmen, wie wir zu Gott stehen, wie ist der Gott dann in unserer Vorstellung. Ich hatte einmal, beziehungsweise ja, schon mehrmals, aber die Frage eher dann an euch, habt ihr solche Behauptungen oder solche Thesen gehört? die dann sagen, Gott ist größer als die Schrift. Was haltet ihr von der, von der These? Gott ist größer als die Schrift. Das wird dann meistens mit, der, mit dem Untertitel oder mit der, deswegen gesagt, weil gesagt wird, ja Gott größer, und deswegen lässt er sich nicht durch irgendein Buch, durch irgendwas Geschriebenes, irgendwie binden oder begrenzen. Er ist größer. Deswegen Gottes Wort ja, aber es, ist, es gibt ja noch viel mehr. Ist es wahr? Ist Gott größer als die Schrift? Na ganz sicher. Offensichtlich. Das ist so. Gott ist allwissend. Er ist allumfänglich. Er ist unendlich, das kann nicht, also kein, also kein, kein Buch, kein, keine kein Datenbank, wenn wir heute sagen, keine Datenbank, der noch so groß ist, kann sein Wesen festhalten. Natürlich ist Gott größer als etwas und auch größer als äh, sein Buch und darüber spricht er selbst. In 5. Mose 29, 29 wird auch gesagt, was Verborgen ist, das steht bei dem Herrn, unserem Gott. Was aber geoffenbart ist, das ist ewiglich für uns und unsere Kinder bestimmt, damit wir alle Worte dieses Gesetzes tun. Hier wird gesagt, dass es etwas ist, was noch verborgen ist, was noch nicht offenbart und wahrscheinlich wird auch nie etwas offenbart werden, als zum Beispiel... Jesus gefragt wurde, wie ist es möglich, wie geschehen bestimmte Sachen im Himmel, hat er auch gesagt, das werde ich euch nicht verraten. Ich werde euch nicht sagen, wie es dort vorgeht, welche, wie es dort aussieht, weil ihr könnt das nicht einmal glauben, das was ich von dem, von, dem, von dem erzähle, was hier irdisch ist. Und ihr fragt mich nach dem Himmlischen. Es gibt vieles was die Bibel nicht beinhaltet, ganz klar. Aber, und was Gott auch nennt, als das, was verborgen ist. Aber was bedeutet das für uns? Wenn wir dann behaupten, dass die heutigen neuen Offenbarungen notwendig sind, dann bedeutet das im Endeffekt eigentlich, dass es heutzutage neue Situationen gibt, die durch die alte Offenbarungen im Wort Gottes nicht gedeckt sind. Und diese neuen Begebenheiten oder neue Situationen, die jetzt plötzlich entstanden sind, die zwingen Gott dazu, seine Offenbarung, die er damals gegeben hat, zu erweitern oder zu, äh, zu korrigieren oder zu, na, zu vervollständigen. Aber was sagt dann, wenn wir das zulassen, wenn wir so denken, was sagt dann uns, oder wie nehmen wir dann, wie Gott war, wie sieht dann Gott für uns aus, dann ist es ein Gott, der nicht mehr so groß ist, in meiner Vorstellung, denn er hat etwas nicht ganz zum Ende gedacht, er hat nicht alles vorgesehen. Er wird jetzt in unserer Zeit gezwungen, noch etwas zu erweitern, noch etwas dazu zu tun, was sein Wort nicht beinhaltet, was seine Offenbarung ich, noch nicht abdeckt und nicht hergibt. Deswegen bedarf sein Wort Ergänzungen, Korrekturen oder diese, genau diese persönlichen Offenbarungen, die manchmal sogar seinem geschriebenen Wort widersprechen, und mit einer solchen Einstellung zu Gott und zu seinem Wort werde ich ganz sicher einen geistlichen Schaden davon tragen, denn wie kann ich von so einem Gott erzittern, wie kann ich in Ehre, in Ehrfurcht von ihm stehen, wenn ich denke, dass er korrigiert werden muss, dass er Ergänzungen benötigt. Und andererseits, wie kann ich dann mein Leben auf sein Wort, auf Gottes Wort stützen, wenn ich dann unsicher bin, ist es denn schon obsolet? Ist es vielleicht schon veraltet? Muss es, muss es schon vielleicht durch irgendwas anderes korrigiert? Ähm, stellt ihr euch vor, ihr steht vor dem vor der, vor der Auswahl und ihr seht in der Schrift, ich muss etwas aufgeben. Das, was mir sehr teuer ist und was mir sehr viel wehtun wird. Ich muss etwas ablegen. Oder ich muss sogar irgendwelche Leiden auf mich nehmen, weil das Gottes Wort so fordert. Werde ich bereit sein? Werde ich diese Kraft haben, mich, mich, mich wirklich auf dieses Wort zu stützen, wenn ich dann denke, aber ist es denn wahr? Ist es noch wahr? Aber vielleicht in meinem Falle ist es schon veraltet. Vielleicht möchte Gott ganz was anderes. Vielleicht möchte Gott oder hat es schon jemand anderem was anderes gesagt? Und das ähm, schlägt uns quasi diesen festen Fundament in unserem Leben auf, aus den Füßen, also von den Füßen und wir verlieren dieses äh, feste Fundament. Wir werden nicht imstande sein, wirklich uns auf, dieses, äh, auf Gottes Wort zu verlassen. Und in der Praxis kann es äh, folgendermaßen aussehen. Ähm, habt vielleicht auch schon selbst äh, solches gemacht oder gesehen, gehört, dass äh, manche vielleicht auch sagen, äh, dass sie für etwas beten. Äh, dass sie beten, um Gottes Willen erfahren zu wollen. Also die wollen Gottes Willen äh, kennenlernen und in irgendeiner Frage äh, wollen sie das wissen. Und äh, wenn wir im Allgemeinen davon sprechen, dann ist es sehr lobenswert. Ja, wir müssen beten und äh, wenn wir von der Auswahl, von der, ähm, wenn wir Entscheidungen treffen müssen, dann äh, ist es sehr gut, dass wir beten, dass wir im, im Gebet äh, Gottes Willen erfragen. Aber manchmal ist es, ähm, sind solche Gebete einfach nur sinnlos, weil Gottes Wille in der Frage, worin ich gerade aktuell, wonach ich jetzt bete oder was ich erfahren möchte, diese, dieser Wille Gottes ist schon längst bekannt, ist schon längst äh, geoffenbart worden. Ähm, als äh, Beispiel ähm, wird zum Beispiel gebetet und um Gottes Willen gefragt, ist es der Gott, Gottes Wille, dass ich diesen Menschen heirate? Er ist so schön, er ist so nett, äh, ähm, wie auch immer. Ich habe äh, ihn sehr lieb, äh, er gefällt mir sehr. Er ist zwar ungläubig, aber er ist doch so, er ist doch schön so. Und Gott will, möchte doch, dass, äh, dass, äh, dass es mir gut geht. Und dann wird gesagt, nach äh, langen Gebeten, Gott hat mir gesagt, du darfst ihn heiraten. Obwohl in der Bibel ganz klar steht, Ziehe nicht in einen fremden Joch mit Ungläubigen. Und an anderen, einer anderen Stelle, von der Wiederheirat nach dem Tod eines äh, Subrugen, eines Partners, wird gesagt, du kannst auch wieder heiraten, aber nur in dem Herrn. Der Wille Gottes in dieser Frage ist ganz klar geregelt. Es ist schon offenbart. Und diese gebete nach äh, diese suche nach gottes wille ist im, im grunde nichts anderes als äh, der suche nach bestätigung meiner willen ich suche nicht den gottes willen letztendlich sondern ich suche etwas was meinen willen bestätigt wo ich äh, das begründen, begründen kann aber ich möchte das was äh, also meinen willen äh, dass meine wille geschehe und das ist problematisch. Und äh, solche Beispiele können wir in äh, allen unterschiedlichen, allen möglichen Bereichen unseres Lebens äh, nennen, sei es Ehe, Familie, Kindererziehung, Arbeit. Überall dort sind diese, ist diese Gefahr, wo wir vor der Wahl stehen, wo wir sehen, Gottes Wille im äh, Gottes Wort fordert uns zu einem bestimmten Verhalten auf, aber dann sind wir versucht, zu, äh, auszuweichen, dem Nichtgehorchen, nicht zu gehorchen und suchen äh, die äh, Bestätigung für uns in solchen persönlichen Offenbarungen, die angeblich uns äh, erlauben, das zu tun, was wir tatsächlich wollen. Aber das hat, wir verstehen das, das hat nichts mit Gottes Wille zu tun. Und das ist sehr gefährlich. Wenn wir so handeln, werden wir genauso geistlichen Schaden davon, davon tragen. Und zum Schluss wollte ich noch einige Worte zur Ermutigung aussprechen. Wir haben gesagt, dass, dass es einerseits sehr mühselig sein kann, wenn wir... Gottes Wort lesen. Und das ist tatsächlich, wenn wir überlegen, was haben wir in der Bibel, in der Bibel sind diese Schriften, die aufgegeben sind. Das, davon wird gesagt, zwar, dass es das lebendige Wort Gottes, was unfehlbar ist und vollständig und vollkommen in, in der Originalsprache, aber wir wissen und wir verstehen, dass diese Bücher, die damals geschrieben sind, das jüngste Buch was, was wir haben, Buch Offenbarung, wurde ungefähr 90 im Jahre 90 nach, 100, nach, nach Christus geschrieben. Das heißt, zwischen uns, zwischen dem Schreiben dieses Buches und uns, unserer Zeit, liegen jetzt ungefähr 2000 Jahre. Und die ältesten, älteren Bücher sind noch älter. Das heißt, da sind sehr viel Zeit vergangen. Da sind sehr viele Unterschiede. Wir haben nicht die Sprache, die damals gesprochen wurde. Wir kennen die Originalsprache nicht. Wir verstehen unter Umständen die Kultur sowie also die Weltanschauung, Wie haben die Menschen gedacht, ihre Gänge, ihre Überlegungen und was Sprichwörter, die da verwendet werden. All das stellen bestimmte Barrieren, Barrieren für uns, die uns hindern tatsächlich denn das Gottes Wort einfach und das, was dort geschrieben steht, wirklich zu uns für uns zu verstehen den Inhaltsgehalt für uns zu entschlüsseln. Das müssen wir überlegen, das müssen wir, also diese Barrieren müssen wir überwinden, aber dennoch sind wir imstande, das zu tun. Und die Schrift, die Bibel ist kein Buch, was sprichwörtlich gesagt wird, Buch hinter den sieben Siegeln, was versiegelt ist. Das ist kein versiegeltes, verschlüsseltes Buch, wo wir spezielles Wissen benötigen, um an das Inhalt äh, darin zu kommen, an, an äh, kein Geheimnis oder spezielles Wissen. Nein, das ist es nicht. Gottes Wort ist offen. Und es ist offen und zugänglich für alle. Und wir können uns, die wir jetzt in dieser Zeit wohnen und äh, in diesem Land, wir können uns äh, unglaublich äh, glücklich schätzen. Das, was wir haben, hatten oder haben immer noch, nicht alle Menschen, die heute leben und früher genauso oder noch weniger, wenn wir überlegen, würden wir irgendwann im Mittelalter geboren, in der Zeit, wo quasi in der, im Mittelalter. Was würden, wir, was würden wir brauchen, was wäre dann für uns nötig, um Gottes Wort zu verstehen? Wir müssten dann studieren, wir müssten Gelehrte werden, wir müssen Originalsprachen studieren, kennen, und, oder halt zumindest Latein, weil Gottes Wort gab es nur in Hebräisch, in Griechisch oder in Latein. Keine anderen Sprachen äh, war es übersetzt. Und was sehen wir jetzt für uns, also das, was wir haben? Wir haben eine Fülle, eine Fülle an äh, Übersetzungen, die für uns zugänglich sind, die unterschiedlich sind, wo wir vergleichen können, wo wir den Inhalt für uns entschlüsseln können. Wir haben sehr viele Kommentare, die genau diese, die uns helfen, diese Barrieren zu überwinden. Das Einzige, was uns noch daran hindern kann, das zu tun, äh, das ist sehr oft unser, ja ist es? Linie? Wir sind faul, genau. Unsere Faulheit, unsere Bequemlichkeit, das kann uns noch immer daran hindern, diese Barrieren zu überwinden. Aber wir haben alles Nötige, um das tatsächlich zu tun. Und heute können wir sagen, dass diese Schriftpassage, was auch in 5. Mose äh, 30, 11-14, bis dass es heutzutage für uns äh, ohne Wenn und Aber gilt, hier wird geschrieben, Denn dieses Gebot, das ich dir heute gebiete, ist nicht zu wunderbar für dich und nicht zu fern. Es ist nicht im Himmel, dass du sagen müsstest, wer will für uns zum Himmel fahren und es uns holen und es uns hören lassen, dass wir es tun. Es ist auch nicht jenseits des Meeres, dass du sagen müsstest, wer will für uns über das Meer fahren und es uns holen und es uns hören lassen, dass wir es tun, sondern das Wort ist sehr nahe bei dir, in deinem Mund und in deinem Herzen, so dass du es tun kannst. Also Gottes Wort, wir haben keine Entschuldigung mehr, wir können nicht sagen, wir haben keine Bibel, wir haben keine Schrift, wir können die die Wahrheit oder die den Gotteswillen nicht erkennen. Das ist so weit. Und wer könnte uns das dann beibringen? Das ist uns besonders heute zugänglich und wir können diese Wahrheiten für uns und für unser Leben nehmen und danach handeln. So lasst uns dann doch der Versuchung widerstehen, nach anderen Quellen der göttlichen Wahrheit zu suchen dass wir uns diesen anderen Quellen öffnen, lasst uns gewahrt davor sein, um diesen vielen Gefahren, wovon wir heute gesprochen haben, dass wir diese Gefahren für unser geistliches, für unser geistliches Leben, für unseren geistlichen Wachstum, dass wir diesen Gefahren, diesen Gefahren entgehen und den festen Grund, festen Fundament für unser geistliches Leben, dass wir das nicht verlieren, der Jesus spricht ganz eindeutig, dass seine Worte, das was er ausgesprochen hat, das ist das feste Fundament, wovon, also worauf wir unser Leben nur bauen können. Und das ist das Fundament, was wir benötigen, damit wir widerstehen, damit wir, wenn die Stürme in unser Leben kommen, dass wir fähig sind, diesen zu widerstehen und diese zu durchstehen. Durch, durch, durchzugehen durch diese Stürme. Also lasst uns festhalten an das lebendige, geschriebene Wort Gottes. Amen. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir vom Herzen, für deine Offenbarung, dass du uns geschenkt hast. Deine letzte Offenbarung war dein Sohn, Jesus Christus. Deine vollständige und vollkommenste Offenbarung, dass du uns gegeben hast. Wir, Jesus hat gesagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und in dem, was wir über dich lesen, wie wir dich aus der Schrift erkennen, erkennen wir den Vater am besten. Und segne bitte, uns, dass wir dein Wort, das du uns geschenkt hast, in deiner Weisheit, in deiner Allmacht und Allwissenheit. Du hast uns diese, diese Offenbarung gegeben, obwohl wir wissen, dass es noch vieles gibt im Himmel und womöglich auch auf der Erden. Aber das, was du gesehen, das, was du uns gegeben hast, wir glauben fest daran, dass es vollkommen und ausreichend ist für uns, für unser geistiges Leben, dass es lebendig und fähig uns äh, zuallererst äh, lebendig zu machen, uns unseren, uns den Glauben zu schenken. Dein Geist bewirkt es uns durch das Wort, und das ist genügsam und äh, das ist genug für uns, für unser geistiges Leben, äh, dass wir wirklich Fühle darin haben. Wir bitten dich, dass du uns äh, schützt, unseren Verstand, äh, dass wir wachsam bleiben und wenn wir solche äh, Ankündigungen und Behauptungen äh, treffen, die äh, sagen, dass Gott heute auch anders, auf anderen Wegen spricht, als äh, uns seine Wahrheit verkündigt und neue Offenbarungen äh, gibt, lass uns bitte äh, wachsam sein an der Stelle und uns nicht diesen ähm, diesen Leuten öffnen und dass wir nicht ihnen Glauben schenken, dass wir nicht äh, diese ganzen, diesen ganzen Schaden äh, erleiden in unserem Leben. Wir bitten dich, dass du uns davor bewahrst und dass du hilfst, uns da äh, wachsam zu sein. Wir bitten dich in deinem Namen. Amen. So zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Du hast gesagt, dass jeder kommen darf. Ich muss dir nicht erst beweisen, dass ich besser werden kann, was mich besser macht. Das hast du längst am Kreuz getan und weil du mein Ziel Ich muss nichts mehr als ehrlich sein vor dir. Ich muss nichts vor dir verbergen, der mich schon so lange kennt. Du siehst, was mich zu dir zieht und auch was mich von dir noch trennt. Und so Lebens vor dir hin. denn bei dir darf ich mich geben, wie ich bin. Jesus, bei dir muss ich nicht bleiben, wie ich bin. Nimm fort, was mich und andere zerstört. wie es dir gefällt der ein Brief von deiner Hand ist voller Liebe für die Welt du hast schon seit lange Zeit mit mir das Beste noch im darum muss ich nicht so bleiben wie ich bin du hast schon seit Liebe Gäste und liebe Gäste, der Gottesdienst neigt sich dem Ende zu und wie der Herr auch zu Moses geredet hat und sprach, rede zu Aaron und seinen Söhnen und sprich, so sollte die Kinder Israels segnen und sprecht zu ihnen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Dasselbe wünsche ich auch euch. Lasst uns zusammen aufstehen und beten. Hedigster Gott, danke dir, dass wir heute hier sein durften, dass du Kraft gegeben hast, hier zu sein, dass du allen Leuten, die hier sind, die diese Wichtigkeit aufs Herz gelegt hast, hier zu sein, zu dir zu kommen, aus deinem Wort zu lernen, ja, von deinen Worten sich verändern zu lassen, gnädigster Vater. Bitte bewahre uns davor, solche Irrlehren anzunehmen oder selber zu verursachen in uns, Heiliger Gott, indem wir ja, uns so etwas vormachen und dich ständig prüfen, prüfen, prüfen mit deinem Wort, Heiliger Gott. Was die anderen sagen, was wir selber von uns geben, was wir selber denken über uns und über die anderen vor allem über dich, Heiliger Gott hilf uns, gib uns diesen Eifer, wirklich dein Wort zu nehmen, darin zu forschen, mein Vater, und wirklich die Wahrheit über dich und über uns zu erfahren. Wir bitten dich, segne uns für die neue Woche. Segne bitte besonders unsere alten und schwachen und kranken Gemeindemitglieder, ledigster Gott, die, die auch vielleicht seelisch oder geistig gelassen, ja, geladen sind, hier ist Heilig Bitte schenken und Trost, gib uns bitte auch Erkenntnis zu sehen, wo wir da wirklich auch helfen können, Heiliger Gott, und das auch tatsächlich tun. Wir danken dir.